Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch drei Telefonate mitgebracht. Im ersten Gespräch geht es darum, dass wir hier wieder Pillen bestellen, bei einer unseriösen Pillenhotline. Im zweiten Gespräch geht es um den Trading-Quatsch, wobei ich den Mitarbeiter permanent auslache. Und im dritten Gespräch geht es diesmal mal wieder um die Pillen. Äh, ja, und ein Mitarbeiter, der keine Ahnung hat, wie Nachname funktioniert, also das Bezahlen beim Postboten an der Tür. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr besser nicht euer Geld reinsteckt. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Mein Name ist Dirks und ich kontaktiere Sie von Shop Online bezüglich der Anfrage, die Sie für das Produkt Zystonete gestellt haben bei uns. Spreche ich mit Herrn Pula? Ja. Okay, Herr Mpula, äh, ich, ich will Sie gerne beraten. Damit ich Sie besser beraten kann, würde ich gerne ein paar Fragen stellen. Darf ich ein ja. paar Fragen stellen? Na dann los. Okay. okay, wie alt sind Sie? 29. 29 Jahre alt. Mhm. Okay, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nee. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Nicht unbedingt, nee. Manchmal ein bisschen ja. Koks. Ja. Mhm. Tja, hier mal natürlich gleich der Disclaimer, dass die Koks-Geschichte und Drogengeschichte hier im folgenden Gespräch natürlich äh, Bullshit ist. Hab ich mir ausgedacht, um den Mitarbeiter eigentlich ein kleines bisschen zu verwirren. Hier geht's ja jetzt erstmal um Fragen. Er möchte mir ja Tabletten verkaufen. Äh, und um das abzuklären, stellt er mir halt eben Fragen. Warum auch immer. Diese Fragen oder wozu die dienen sollen, keine Ahnung. Ja, und nun denke ich, mir, denke ich mir hier die abgefahrensten Geschichten aus, um eigentlich das Gespräch abwürgen zu können. Und Doch das interessiert die Mitarbeiter dieser tollen Pillenhotline hotline überhaupt nicht. Und die machen einfach weiter. Ja, also wozu dienen dann jetzt die Fragen? Hm, keine Ahnung. soll wahrscheinlich nur seriös wirken, aber wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was das eigentlich dann für Fragen sind, haben die ja nun auch nicht wirklich was damit zu tun. Und selbst wenn, warum macht er denn jetzt hier an dieser Stelle noch weiter und findet das Gespräch nicht eigentlich selbst jetzt hier schon unseriös und komisch? Hm, scheint wohl wieder nur um Geld zu gehen. Okay. Ähm, gut, dann würde ich gerne Sie beraten bezüglich so Nette, die Sie gewählt haben. Äh, das Produkt wird gleich in fünf Richtigen wirken. Sie werden mit das Produkt schnell von Entzündungen, Schmerzen und Erschwertung Wachelassen rauskommen, effektiv unter Druck und vernichtet den Krankheitsregen. Das Produkt reduziert erheblich das Risiko eines Rückfalles. Äh, trägt zur Aufrechthaltung einer normale Funktion der Niere und Harnwegs bei und stärkt die allgemeine und lokale Immunität. Okay? Mhm. Genau. Aber ähm, damit sie wirklich ähm, damit profitieren können, Sie haben bestimmt äh, Probleme mit Wasserlache oder wie ist das? Nee, der Wasserhahn läuft. Aber was äh, was für Beschwerde haben Sie? Was, soll, was wollen Sie damit erreichen? Ich dachte, ich probiere die mal. Ja, aber äh, Sie probieren es, aber was, wohl, was wollen Sie damit erreichen? Äh, damit ich die beste Beratung kann, frage ich Ihnen. Was soll ich denn damit schon erreichen? Das, was auf der Verpackung steht. Ja genau, das, was ich Ihnen erzählt habe. Ja. Okay. Gut, aber damit Sie, das ist, was ich Ihnen am Anfang sagen will, ist, dass es ist so ein Produkt, 100% naturell, hat keine Allergien, hat keine Nebenwirkungen, davon müssen Sie den Kopf frei haben. Okay, und damit Sie erreichen, was Sie im Ziel haben, würde ich sagen, dass Sie am besten eine Langzeittherapie, also Langzeitbehandlung anfangen. Das bedeutet, Sie brauchen eine Behandlung, die bis zu zwei Monate lang ungefähr ist. Ja. Ja? Ja. Und, ähm, genau. Damit Sie es, ähm, wie gesagt, erreichen, brauchen Sie es und, ähm, so äh, 60 Tagen und, ähm, dann äh, sollen Sie das aber nicht unterbrechen. Das ist auch sehr wichtig, ja? Ja. Und ähm, Sie kriegen äh, sechs Packungen für 60 Tage, zwei Monate. Davon müssen Sie vier bezahlen. Zwei kriegen Sie von uns Angebot, also als Rabatt. Hier nochmal die Erklärung, wie man überhaupt zu so einem Telefonat kommen kann. Ich habe nach alternativen Heilmethoden gesucht und eine Webseite gefunden. Hier war mir schon alles von vornherein wieder suspekt. Die Webseite ist so aufgebaut, dass man hier jede Menge Werbung von diesem Produkt angezeigt bekommt. Man trägt sich dann dort ein mit Vornamen, Nachnamen und der Telefonnummer. Drückt dann auf Bestellen und, naja, anstatt dann auf ein Shopsystem zu gelangen hat man dann nach kurzer Zeit so einen komischen Mitarbeiter in der Leitung, der hier absolut ohne Motivation seinen Text darunter Hm. Also das Ganze hier soll ja wohl irgendwie eine Fachberatung darstellen. Nur wirkt das Ganze irgendwie nicht. Erstmal ist der hier total gelangweilt und das, was der da verkauft. Und auch schon mit den Sprüchen wie alles ohne Nebenwirkungen. Also grundsätzlich, wenn ich mir irgendeine Kapsel reinschmeiße, dann ist die Gefahr, dass da irgendwas mit Nebenwirkungen drin sein könnte, ziemlich hoch. Denn die Inhaltsstoffe stehen natürlich so nicht unbedingt auf der Verpackung. Zumindest nicht die tatsächlichen Inhaltsstoffe. Meistens, wenn man Glück hat, ist es vielleicht nur Mehl und es bringt überhaupt nichts. Aber im schlimmsten Fall ist das Ergebnis erst recht nebenwirkung tja und sowas verkaufen die euch hier am telefon augenwäscherei mit diesem tollen angebot dass man hier angeblich zwei packungen gratis dazu bekommt ja gut gepresstes mehl was kostet denn das im einkauf und äh, wenn man sich mal so eine packung mehl hochrechnet wie viele tabletten man da draus pressen kann ist schon wahnsinn sowas verkaufen die einem hier und dass das natürlich 100 rein gewinn ist sollte eigentlich schon klar sein das ist schon absolut Wahnsinn, mit was für Methoden man versucht, uns irgendwie das Geld aus der Tasche zu locken. Und wir liegen dann mit dieser Behandlung, also mit dieser Behandlung, äh, bei 196 Euro. Aber wie gesagt, damit Sie echt zufrieden und diese äh, Ergebnisse haben und die Ergebnisse, dann werden Ihnen äh, weiter begleiten, damit sie so also diesen Speichereffekt haben, ja? ja. wie klingt es das für Sie? Ja, nämlich zweimal. Wie äh, meine Sie, zweimal volle Programm? Ja. Also das bedeutet zweimal sechs Packungen? Ja. Okay. Aber dann liegen wir bei, ähm, ich muss mal rechnen, minus Euro, ähm, dann liegen wir bei 396, also bei 394 Euro. Ja, schön Schnäppchen. Das wollen Sie haben, ja? Ja. Gut, dann sagen Sie mir, sagen Sie mir bitte Ihre Ihre Adresse: Braunschweiger Straße 77, 12055, Berlin-Neukölln. Nochmal Postleitzahl bitte: 12055. 1, 5, warten Sie, ich melde Sie jetzt als Kunde mhm. in unserem System. Ganz kurz läuft es. Also, das war 1, 2, 0, 5, 5, Berlin. Die Straße bitte. Braunschweiger Straße 77. Äh, Sie bitte mal. Na, Braunschweiger Straße 77. Braun. 2, 3, 4, 77. Mhm. Gut, das habe ich. Äh, jetzt hier bei mir. Dann lege ich das hier. Perfekt. Dann ist gut. Äh, ja, dann haben wir es. Das kostet... Machen wir kurz eine Zusammenfassung hier. Ja. Ähm, wollen... Äh, wollen Sie den Kundendienstnummer haben für jede Frage, damit Sie mit uns in Kontakt bleiben? Nee, ist das nicht die im Display? Ähm, ne, das ist unsere Telefonnummer, die wir arbeiten. Am besten schreiben Sie, wenn Sie einen Zettel haben. Ach so, ja. 03? Hm. Ja. 13? Ja. 24? Ja. 90? Ja. 20? Wiederholen Sie nochmal zur Sicherheit. Nee, passt schon, oh ja langsam genug. Ja, aber sagen Sie es nochmal, damit ich das hundertprozentig äh, weiß, dass Sie das bekommen haben. Ja, die passt schon, die Nummer. Okay, gut. Ähm, gut, dann habe ich äh, mit Herrn Pula Thomas gesprochen. Ja. Richtig? Mhm. Sie haben bei uns das Produkt Zystonete Bestellt. Insgesamt zwölf Packungen. Haben Sie die bestellt? Haben Sie die aufgenommen? Ja, ich habe die aufgenommen, aber ich mache jetzt eine Zusammenfassung. Ja, na, aber reicht es nicht, wenn ich das bestelle? Muss man doch nicht nochmal wiederholen? Doch, muss man wiederholen als Zusammenfassung. Das ist unser Nachweis, dass wir das äh, mit Ihnen gesprochen haben und dass wir das äh, verkauft haben. Was denn für ein Nachweis? Für wen brauchen Sie denn einen ja, dann, dann, dann ist ein das ist eine sehr lange Diskussion dann bitte wenn Sie das haben wollen ja, ja. das ist ein sehr gutes Produkt ja. wenn Sie das haben wollen ich wirklich Wie bitte auch einfach zu ja aber äh, Sie sollen das bestätigen das, was wir, was Sie mit mir vereinbart haben also ich weiß es nicht genau, aber es klingt hier danach, als möchte er jetzt hier eine, eine Bandaufzeichnung machen, um die Bestellung ja, aufzunehmen. Also, noch, also wie bei diesen Zeitschriftenverkäufern. Da hat man ja am Schluss auch immer so eine Bandaufzeichnung, wo man den ganzen Blödsinn nochmal zusammenfasst. Aber er hat mich jetzt hier nicht darüber unterrichtet, dass das jetzt hier eine Aufzeichnung wird. Er hat jetzt dazu nur Zusammenfassung gesagt. Ist so auf jeden Fall auch verboten. Ja, habe ich Ihnen doch bestätigt. Können Sie doch checken. Gut. Die Bestellung geht unter der Adresse Braunschweiger Straße 77 Berlin. Die Bestellung wird innerhalb fünf bis sieben Tagen geliefert. Die gesamte Zahlung beträgt 100, also 394 Euro. Gut, dann haben Sie ein Visa oder Mastercard? Nee. Herr Puller. Verstehen. Haben Sie ein Visa oder Mastercard? Habe ich doch gerade beantwortet. Ich habe es nicht gehört. Ach so, ich habe nee gesagt. Haben Sie nicht? Nee. Wie, wie wollen Sie es bezahlen? Na, machen Sie da eine Rechnung rein, dann bezahle ich es auf Rechnung. Okay. Aber Sie, äh, per Rechnung geht es nicht, aber wenn der Kurier da ist, dann bezahlen Sie Wahl, wenn die Wahl da ist und Sie, Sie bekommen die Wahl und Sie bezahlen das Geld. Ja, ich hoffe, das ist fast das gleiche, da machen per Nachname. Mit. Wollen Sie es per Nachname machen? Sie brauchen aber auch für alles dreimal die Aussage, oder? Ich höre Sie leider weit weg, deswegen. Ach so, nur brauchen Sie vielleicht mal ein anderes Telefon. Ist kaputt vielleicht. Ja, vielleicht. Aber, wie gesagt, äh, wollen Sie es haben? Ja, ja. Und Sie kriegen es, bezahlen Sie per Nachname. Ja. Gut dann schicke ich das zu Ihnen. Vielen Dank, ich bin mir sicher, dass ich davon werde. Ich wünsche Ihnen gute Behandlung. Ja. Okay, Ciao. Tschüss. Also sowas Behandlung zu nennen, ist ja schon wirklich skrupellos und absolut fahrlässig. Wenn man jetzt hier denkt, man behandelt da irgendwelche Schmerzen beim Wasserlassen, ich glaube, da sollte man dann lieber zu einem Arzt gehen. Tja, wobei man ja heutzutage auch bei den Ärzten aufpassen muss, dass die einen nicht noch irgendeinen Scheiß noch aufschreiben, den man überhaupt nicht braucht. Ja, was soll man dazu großartig noch sagen? Da versucht man schon irgendwie alternative Behandlungsmethoden im Internet zu finden und dann kriegt man hier sowas geboten. Tja. Ich find's immer wieder fragwürdig, was da eigentlich für Leute denn nachher anrufen, sobald man sich da irgendwo falsch eingetragen hat. Was die hier nachher mit unseren Daten machen, weiß ich nicht, ob die das nochmal weiterverkaufen. Bisher konnte ich da jetzt so einen Weiterverkauf der Daten von dieser Hotline noch nicht feststellen, aber unseriös ist das hier definitiv trotzdem. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass da niemand von euch drauf reinfällt. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht, hören wir auch da nochmal rein. Guten Tag Hallo, einen wunderschönen guten Tag Karl Toffel, ja? Ja Ich spricht Andreas Morelli, Kundenservice von Prime Market. Aha. Wie geht es Ihnen erstmal? Ja, mir geht es schlecht äh, das tut mir leid Also, der Grund meines Anrufs ist äh, aufgrund, dass Sie eine Anmeldung durch unsere Werbe äh, gemacht haben über Onlinehandel Ist ja hier schon von Anfang an wieder höchst seriös der fragt mich, wie es mir geht. Ich antworte, mir geht's schlecht. Und er lacht darüber und macht einfach weiter in seinem Skript. Hm. Ja, das Skript dient wohl nicht dazu, dass man hier dann so antwortet. Weil die meisten werden antworten, mir geht's gut. Weil was soll man jetzt auch fremden Leuten großartig erzählen? Geht die ja auch überhaupt nichts an. Von daher sagt das Skript darüber natürlich nichts aus. Und es ist halt auch so nicht aufgebaut, dass da jetzt noch irgendein Smalltalk stattfindet. Nee, es geht hier gleich direkt um den unseriösen Trading-Finanzmarkt. Wann das? Das ist vor ein paar Monaten her Aha. und äh, ich sehe in meinem System, dass Sie bis jetzt kein aktives Konto haben. Mhm. Wenn ich fragen darf, äh, haben Sie gerade Freizeit? Ich könnte Ihnen gerne unsere Partnersplattform zeigen und das Angebot geben, was äh, für Sie da bereitsteht. Also mal so nebenbei mal eine kleine illegale Kalterkrise. Wie ja, bitte? Also mal so nebenbei eine kleine illegale Kalterakquise. Nein. Ne? Es gibt nichts Illegales hier. Wir sind nicht Ach so. und reguliert. Aha, bei wem denn? Bei der Pizzabude hinten rechts, links oder wie? <lacht> ich biete Sie, Sie haben selbst das Anmeldung gemacht, eine automatisches Konto eröffnet bei uns. Geile <lacht> <lacht> Story. <lacht> Wenn Sie fertig sind, Sie mit Lachen, dann sagen Sie mir Bescheid. Sind Sie fertig, Herr Toffel? Okay, wunderbar. Haben Sie jetzt Zeit? Eine PC haben Sie vor sich? <lacht> Was gibt's zum Lachen? Na, du bist lächerlich. <lacht> nein, es ist nicht lächerlich. Ihre... Nein, nein, Ihre Verhalten ja, ist lächerlich, ja? Ja. <lacht> äh, Entschuldigung, Herr Tofel, aber... Ich bin gar nicht im Ernst bei Ihnen. Hallo, ich bin keine Psychotherapeut. Also, bitte lachen Sie nicht mehr weiter. <lacht> Was gibt zum Lachen? ha. ha, ha, ha, ha. Ja, du bist lustig! <lacht> mm. äh, Herr Toffel, Sie haben eine Anmeldung durch unsere Werbe gemacht und äh, <lacht> Sie bringen mich auch zum Lachen und mein Chef fragt zu mir, warum ich lache. Also, Herr Toffel, ich zeige Ihnen unsere Webseite, wo Sie auch das kontrollieren können. <lacht> ich bitte Sie, Herr Torben, lachen Sie nicht weiter. Alle Mitarbeiter von mir, alle lachen mit mir. No. Also, haben Sie einen PC vor sich gerade? Ja, zufälligerweise schon. Okay, dann äh, können Sie schreiben an die Leiste ganz oben, primemarkets.com. <lacht> <lacht> Und das ist Verbindung mit Regulation. <lacht> Glauben, Ah, uh, lustig, ja? Na, hm. da haben wir ja so einen richtigen Spaßvogel an der Leitung erwischt, der sogar mit uns lacht. Tja, kann man ja mal machen, ne? Wieso denn auch nicht? Ich finde es einfach nur noch absolut unterirdisch. Der absolute Wahnsinn, was da eigentlich so abgeht. Also. Ähm, mal angenommen, es wäre jetzt hier irgendein seriöser Verkäufer. Denn wäre hier nicht schon gleich äh, komisch ausfallend geworden und hätte vielleicht einfach das Gespräch freundlich beendet, weil was bringt denn das jetzt hier noch? Und der versucht es hingegen einfach noch ein bisschen weiter. Ja, der hat immer noch Hoffnung, dass er uns ja wahrscheinlich bescheißen kann, dass wir hier wirklich irgendeine psychische Störung haben und auf seinen komischen Blödsinn, den er da ins Telefon rotzt, reinfallen. Ich find's einfach nur absolut traurig. <lacht> Also Spaß zur Seite jetzt, bitte im Ernst, bitte. Sie können unsere Webseite checken und äh, da steht auch die Lizenznummer ganz unten. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Sie sind ich glaube, lustig, das ja. So viele Leute. Herr, Herr Teufel. Sag zu Ihnen Herr Teufel jetzt, weil Sie so sich benehmen zu mir. Ja, ja. Also, Sie an die Leiste ganz oben, bitte. Nee, brauche ich nicht. <lacht> PrimeMarkets.com. Es gibt nichts zum Lachen jetzt, im Ernst. Thema zum Ernst, bitte. Na doch, Wir doch, haben, die Re ist doch zum lachen. nein, bitte lachen Sie nicht weiter jetzt. Wir <lacht> haben keine Zeit. Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> Zeitverschwendung. Ich bringe ein paar Medikamente. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> mein Gott, es hätte ja besser sein können, wenn Psychiatrie Aber, ihn anrufen könnte. Aber du hältst dich wirklich für seriös, das ist schon mal lustig. Nein, nein, nein, nein, nein. ich mach nur meinen Job. Ja, aber such dir doch mal einen schöneren Job. Na, ich rede weiter mit Ihnen, weil, okay, weil Spaß manchmal macht man auch Spaß. Mhm. Aber wenn sie äh, die ganze Zeit dort ist, ist unseriös von ihrer Seite und äh, ja. dann kann man nicht weitermachen. Oh schade. Okay. <lacht> Oh. Also bitte Herr Toffel, jetzt ja. bitte im Ernst jetzt bitte. Also mhm. äh, können Sie ganz oben an die Leiste schreiben, da ist alles. Kann ich machen ja. <lacht> oh Tja. So Sie können mhm. <lacht> Sie können ganz oben schreiben primemarkets.com und unsere Seite unsere Lizenznummer abchecken. Oder dann, dann kriege ich dir noch gleich die Kohle überweisen. Da brauche ich doch nicht mal deine Webseite zu. Gib mir gleich deinen Paypal, dann überweise ich dir 10 Euro, dann hat es sich ja schon gelohnt. Das Schlimme ist, dass die hier auch wieder einen Namen von einer seriösen Firma benutzen. Äh, Denn Prime Market, Und da gibt's natürlich auch einen Wortfetter, der ja genauso heißt, nur dass das auch die seriösen sind. Und die benutzen hier gerne wieder die ja, Namen von einfach seriösen Firmen und buchstabieren dann eine andere Webseite durch, die so ähnlich heißt. So funktioniert der Betrug, äh, dieser, dieser Betrug hier immer wieder. Es ist einfach absolut gruselig. Da gibt es noch verschiedene andere Plattformen. Kraken oder sowas. Auch von Bitcoin oder keine Ahnung, was da sonst noch so alles gibt. Äh, die, das machen die ganz, ganz oft, dass die einfach Namen von seriösen Firmen verwenden. Swisspro ist zum Beispiel noch so ein Beispiel. Swisspro schreibt man eigentlich mit SS und die Betrüger schreiben sich mit ZZ. Und tja, so landet man dann Natürlich nicht bei der seriösen, sondern bei der unseriösen Plattform. Also, erstmal schauen Sie das, Herr Topf. Ja. <lacht> Am besten noch von der Scheiße, ja? Okay, also mit 10 Euro geht's auch. Ja. Na, dann sag mal, PayPal. Man, äh, man kann so nur Zahnstöcke äh, kaufen für die Zähne. Ja, ja. Mehr kann man nichts machen. Wie sollen Sie handeln mit der Zahnstöcker oder Kaugummi kaufen und verkaufen? Ja? Ja, das wird schon mindestens seriöser. Es ist unseriös von Ihrer Seite, weil ja. bei uns das Test zeigt ja. <lacht> das ist das Testzeit sehr spät in die Chance Also nicht einfach. <lacht> Sie lachen genau wie Joker. Ja? Nicht schlimm. Kennen Sie, kennen Sie Joker? Den Joker, ja. Ja, genau. Sie gucken zu viel äh, Filmen. Für Aber die wir sind die Realität. Das Einzige, was sich bei, bei mir auf dem Film beschränkt, ist tatsächlich nur ein Kino. Zu Hause läuft hier nichts. Okay, wenn Sie, nicht, wenn Sie nicht interessiert sind, dann äh, ich muss weitermachen. Also ich streiche Ihren Namen und äh, ja. Alles klar. Aber das wenn Sie ist, Interesse ja. haben, sagen Sie mir Bescheid. Wenn Sie unsicher sind an das, können Sie mir sagen, wo liegt das Problem? Ja, das, das Problem heißt, liegt da darin, dass ihr unseriös seid. Doch, doch. Ja, genau. Dann können Sie es beweisen, weil natürlich erstmal muss man auch Vertrauen aufbauen, ich kenne Sie nicht. Also wenn Sie so unseriös sind, man kann nicht zusammenarbeiten, <lacht> der Spaß bleibt hier und und fertig. Aber wenn Sie das im Ernst nehmen, können Sie unsere Webseite checken und mhm. wenn Sie auch interessiert sind, mit Handel mhm. zu beginnen, mhm. und wenn Sie Ahnung haben, wie man handeln kann, ich helfe Ihnen nur beim Registrieren, Ihre Kontakte zu stellen und dann äh, viel Glück. Das war's. Ja, aber das ist doch lächerlich, da eure Seite. Nein, Sie oh. haben nicht mal unsere Seite gesehen. Klar. Wie ja? Prime Markets, äh, nee, Markets Prime. Beim steht Prime Market beschreiben Sie mir unsere Seite. Das ist, das ist so ein blaues Logo mit so einer, ja, mit so einem Grafen an der Seite auf der Seite gedreht. Oben steht Login, Open Live Account. Genau, es ist alles in blau. Mhm. Es, es, geht auch, es ist auch eine Roboter. »Ja, ganz, ganz, ganz, ganz ekelhaft und düster. Das Geklatsche im Hintergrund, was man hier hört, das galt natürlich nicht mir, sondern irgendeinem anderen Betrüger, der da gerade tatsächlich tja, Erfolg hatte mit dem, was er da tut.« es ist einfach immer wieder widerlich, wenn man das hört, dass die da tatsächlich auch mit dem, was sie da machen, hin und wieder Erfolg haben. In manchen Gesprächen hört man es ja doch ziemlich oft sogar. Also in so einem 5 äh, bis zehn Minuten Gespräch äh, komm, äh, kam das auch schon vor, dass man da acht, neun Mal dieses Geklatsche im Hintergrund gehört hat. Da kommen die denn gerne mit der Ausrede, da hätte jemand Geburtstag. Aber acht, neun Mal ist ja auch Quatsch. Äh, das ist ein ja erfolgreicher Betrugsversuch, was da stattfindet. Einfach nur ekelhaft dass sie sich da alle gegenseitig dafür feiern, dass jemand jetzt 250, 500 oder 1000 Euro betrogen hat. Und irgendjemand sitzt jetzt zu Hause und denkt in dem Moment, oh, jetzt handle ich am Finanzmarkt. Nur dass da sich nie wieder jemand bei dieser Person meldet und das Geld absolut verloren ist, das weiß die Person zu diesem Zeitpunkt dann auch noch nicht. Das Geklatsche findet dann in der Regel dann statt, wenn der Mitarbeiter aufgelegt hat. Die drücken dann ein Klingelglöckchen oder haben da irgendeinen Button oder sowas, damit das überall angezeigt wird auf Anzeigetafeln, dass da jemand beschissen hat. Ja, und dann feiern die sich dafür. Es ist einfach nur erniedrigend, sowas auch noch zu hören an der Leitung. Tja, er erzählt jetzt hier auch noch was von einem tollen Roboter. Tja, dass es den auch nicht gibt, braucht man jetzt hier glaube ich nicht weiter ausführen. Ja? Nennt man ja. Nicht Roboter, das nennt man MetaTrader. Und das ist kein Roboter, das ist einfach nur ein Algorithmus. Also, gehen Sie mal ganz unten. Ja, wohin denn? Auf legal. Ganz unten. Ganz unten. Ja, ah, wo denn? Sie, auf Legal. Ja, auf Legal bin ich ja schon. Also. Ja. Sie können schauen, bei Legal klicken und da steht die Lizenznummer und so weiter. Ja, das ist aber Quatsch. Also, wenn Sie interessiert sind, ich muss auflegen, weil es war zu lange ein Gespräch, kontaktieren Sie uns per E-Mail. Okay? Aber ihr müsstet ein bisschen, bisschen schlauer durchziehen, weil das fällt ja schon in den ersten Sekunden auf, dass das alles Quatsch ist. Ich bin einfach nur, um zu helfen, bei Konto aktiv zu stellen, weil Sie da mal Interesse oh, gezeigt haben vor langer Zeit. Äh, wenn Sie interessiert sind, bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail. Und wenn man bitte? eure Lizenznummer bei, äh, bei EMA eingibt, kommt nicht mal ein Ergebnis. <lacht> Meine Güte! Ist das schlecht. Meine Güte! Sie sind unglaublich! Ey, Sie sind. So, das kostet mich drei Klicks Ach, und einmal Copy. Das Komedien, ja? Und schon ah. sieht man doch, dass das alles ist alles, was da bei euch auf der Webseite steht. Äh, tut mir leid, dass ich auflegen muss, aber. Ja. Ich auf wünsche Fall Ihnen einen schönen ja. Tag. Ja, auf jeden Fall hast du die Zuschauer sehr gut bespaßt. Ciao, ciao. Ja, tschüssi. <lacht> Absolut unterirdisch. Was da für Leute sitzen. Tja, also ich frag mich wirklich immer, wie die sich selbst im Ansatz für seriös befinden können. Aber das sind die Leute vom Handelsmarkt und vom angeblichen Trading-Finanzmarkt, die euch mit Bitcoin und so ein Kram reich machen wollen. Tja. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Wird auch nicht viel besser. Da mal wieder die Pillen-Hotline dran. Ja, bitte schön. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Nowak. Ich bin der offizielle Vertreter des Herstellers von ToxicOf. Sie haben sich für dieses naturreine Produkt für die Entwicklung des Körpers interessiert. Ist das richtig? Ja. So gut, das Toxikov ist ein sehr starkes und effektives Mittel. So, und man braucht eine richtige Dosierung für ein gutes Ergebnis. Und deshalb, möchte ich möchte Ihnen erstmal ein paar Fragen stellen, um Sie besser zu beraten und um ein für Sie passendes Angebot erstellen zu können. Okay? Ich brauche bloß die Tabletten, den Rest nicht. bitte Ich sage, ich brauche bloß die Tabletten, den Rest nicht. Na, bloß die Tabletten, aber das, mhm. äh, wissen Sie, das Mittel ist äh, sehr wirksam und äh, man braucht das äh, erstmal das, äh, die richtige Menge zu bestimmen, äh, bestimmen ja. Das, äh, für ein effektives Ergebnis. Und deshalb, ich möchte wissen, also welche Probleme Sie möchten lösen, Toxikof. Ja, keine. Du... Ich brauch bloß die Pellen. Wie bitte? Ich sage, ich muss gar nichts lösen, ich brauche bloß die Pellen. Ich verstehe sie nicht, das, äh, das heißt, ich habe keine Probleme, ja? Genau. Richtig. Und äh, möchten Sie für sich selbst bestellen oder für jemanden? Nein, nein, das bestelle ich für wen anders. Für wen anders? Und äh, dann äh, vielleicht können Sie mir die Telefonnummer von dem, äh, von dem Menschen geben, dass, äh, damit ich mit Ihnen selbst sprechen kann. Und oh, es werden aber dann viele Menschen. Viele Menschen? Ja. Ja. Jetzt wird wieder eine total abgefahrene Story, wo wir ihm hier ein richtiges schönes Märchen erzählen, wofür wir die Tabletten jetzt hier brauchen, weil ich sie ja nicht für mich alleine bestelle. Hm. Mal gucken, was er da so sagt und wie er darauf reagiert. Okay, und dann, ähm, welche Menge möchten Sie bestellen? Ich dachte erstmal so an 18 Packungen. 18 Packungen? Äh, wissen Sie, dass ich kann das so maximal, wie ich sehe bei mir, das... Dass, das ist ja elf Stück. Ach so. Nee, ich wollte erstmal 18. Kann man da jetzt nichts machen, dass ich 18 ja, packe? Da, da, wissen Sie, dass bei mir zur Verfügung stehen, das elf. So. Ja, dann nehme ich erstmal die elf. Okay. Gut, und ähm, das kostet mit Mehrwertsteuer, also 326 Euro, 34. So, das die elf ist mit Packungen. Mehrwertsteuer. Elf Packungen, ja genau. Mhm. Und äh, dann fassen äh, Sie das Ganze Sie frei und äh, wenn, äh, nach unserem Telefongespräch äh, Sie bekommen eine SMS mit Internet für die Online-Bezahlung. So, mhm. Sie haben also, ist die, die Telefonnummer das ein Festnetztelefon oder Mobiltelefon? Nö, nee, das ist eine Festnetznummer. Ja, das, äh, vielleicht können Sie mir also Ihr Mobiltelefonnummer angeben oder äh, E-Mail-Adresse Nö, nee, Wo tun das? Für Internet-Link. Ja, das Internet-Link ist äh, für die Online-Bezahlung ja, Das ähm, äh, mit einer Kreditkarte oder per pay In diesem Fall sie bekommen es eine Sendung mit einem Postboten, also gerade vor die Tür. So, äh, und äh, der Link bleibt also drei Stunden lang aktiv und äh, die Lieferzeit beträgt also äh, normalerweise drei Tage. Ja, mache ich beides nicht. Ah, das per Nachname dann, ja? Das geht, ja. Das stand ja da auch auf der Webseite. Das heißt dann in drei bis fünf Arbeitstagen. Sie finden in Ihrem Briefkasten einen Abholschein von DHL. Mhm. Damit gehen Sie zur nächsten DHL-Stelle und dort bezahlen halt das direkt mit Bargeld. Ja, also der nette Herr macht einfach weiter und will seine komischen Tabletten verkaufen. So, aber dadurch, dass er jetzt hier nur absoluten Bullshit erzählt mit dem DHL-Quatsch, dass man einen Abholschein bekommt und dann in, dein, äh, in eine DHL-Abholstation gehen muss. Sowas gibt ja nur wirklich nicht. Das wäre jetzt ja per Nachname, was er da beschreiben möchte. Per Nachname funktioniert an der Haustür. Das heißt, der Paketbote möchte das Geld an der Haustür ausgehändigt bekommen. Nur wenn man dann nicht zu Hause ist, dann bekommt man den Abholschein und geht dann in die Abholstation. Das hat der hier wohl noch nicht so richtig begriffen. Könnte vielleicht daran liegen, dass er entweder sowas noch nie gesehen hat, wie es wirklich funktioniert, noch nicht lange in seiner Firma da arbeitet oder wahrscheinlich irgendwo aus dem Ausland anruft. Tja, weiß ich nicht. Also diese Pillen-Hotlines, die sind ja teilweise wirklich in Deutschland, aber so einen Blödsinn hier habe ich ja nun wirklich noch nicht gehört. Das, das passt Ihnen, ja? Dann bringt das nicht der Postbote nach Hause? Nein, das, wenn Sie das per Nachname bezahlen, dann müssen Sie leider selbst zur Post gehen. Seit wann denn das? Nur das, äh, so sind die Regeln, das äh, ich du selber habe nicht <lacht> Also so funktioniert Nachname nicht. Bei Nachname kommt der Paketbote nach Hause und nimmt dann da das Geld. Nein, da, wissen Sie, die, die, die, die, die Lieferung bis nach Hause, das geht, äh, geht das nicht Also in diesem Fall. Das, äh, wenn Sie online bezahlen, das, äh, das geht doch. Aber bei und, Nachname ist Sie doch die Defizio Definition davon, dass man mit seinem Nachnamen an der Haustür bezahlt. Derjenige kommt nach Hause und kassiert einen zu Hause ab. Das war schon immer so bei Nachname. So funktioniert Nachname. Ja, das äh, wissen Sie, bei uns ist das so: dass Sie entweder Sie also bezahlen das online oder äh, Sie gehen selbst zur Post und dort, dort bezahlen Sie direkt, also die Frage. So geht es. Ja, dann kaufe ich das nicht. Das ja, ist nicht so kompliziert. Das ist nicht kompliziert. Das so. ist nur einfach. Nö, so, okay. also Nachname gab es schon immer zu Hause, da laufe ich nicht zur Post extra. Ja, das. Äh, aber das äh, Sie zahlen sowieso keine Nachnamegebühren und Ja, so, interessiert mich nicht. Nachname ist zu Hause und nicht in der Post. Okay. Wie Sie wollen. So. Sehr schade. Wollen Sie immer noch nicht. Na, wenn Sie es nicht nach Hause schicken, dann nicht, nee. Äh, dann, äh, Sie können bezahlen mit Kreditkarte oder per PayPal. Dann bringt, äh, dann bringt der Postbote Ihnen, äh... Das macht den, er doch trotzdem äh, auch. Der Postbote bringt das nach Hause und zu Hause kassiert der Postbote das Geld ab. So funktioniert Nachname. Ja, wissen Sie, dass, äh, dass, bei uns äh, geht es so, dass äh, entweder Sie bezahlen also online. Dann fragen Sie da mal jemanden, der das besser weiß bei Ihnen in der Firma. Weil dem Anschein nach... Ich wissen weiß, das dass, ja äh, jeder weiß, äh, jeder sagt nee. das selber. Nee. Das ist ja Quatsch. Der Nachname ist nicht von zu Hause. Das war es auch noch nie. Okay, das, aber das spielt keine Rolle. Das, äh, Sie bezahlen das also per PayPal oder mit Kreditkarte. Und dann Sie, dass, oder dass, äh, Sie bekommen einen Abholschein, damit gehen Sie zur Post und bezahlen das äh, dort direkt bei der Post mit Bargeld. Und per Nachname ja. ist mit Bargeld beim Zusteller an der Haustür. Das, ist, das steht sogar bei DHL. Das ist die Definition davon. Der Zusteller kommt nach Hause und nimmt das Geld direkt an der Haustür. Das steht bei DHL so. Das steht direkt auf der Webseite von DHL, dass der nach Hause kommt. Der Postbote bringt Ihnen nur das Abholschein? Nee, der bringt das ganze Paket und, hat, und nimmt das Geld dann mit. Das war's, der bringt nicht den Abholschein. Was ist das für ein Quatsch? Der Postbote bringt das ganze Paket nach Hause, das ganze Paket bezahle ich zu Hause und bekomme dann auch sofort das Paket zu Hause. War schon immer so, gibt's gar nicht anders. Der Paketbote bringt nicht erst den Schein, damit man dann zur, äh, zur, zur Post laufen muss. Das ist ja albern. So gibt's nicht. Das, das ist Mein lieber hier ich bitte um Entschuldigung, dafür. ich sag nur das eigentlich, äh... Na ja gut, dann geben Sie äh, doch bei DHL ich? einfach mal selbst Nachnahme ein. Dann widerlegen Sie das, was Sie gerade selbst gesagt haben, schon alleine. Geben Sie doch einfach bei DHL, einfach bei Google DHL, Nachnahmebezahlung, da steht schon direkt der Das äh, Wissen Sie das, äh, leider, ich brauche nicht zu wissen, was das bei, äh, bei DHL ist. Na, aber so Sie wissen es ja scheinbar ja ja. nicht. Sie erklären es doch mal. Ich, ich sag das so, dass uh, was unsere Regeln sind so. das ist ja, was ja falsch. Das funktioniert ja so nicht, wie Sie das sagen. Nur weil das Ihre Regeln sind, macht die Post das ja so nicht. Die Post bringt das Paket trotzdem nach Hause. Da kommt kein Abholschein, so was gibt es nicht. Das ist ja Quatsch. Da kommt kein Abholschein. Da kommt das ganze Paket nach Hause. Und der Postbote, der gibt einem das Paket, wenn man das Geld in der Hand hat. Dann bekommt man direkt das ganze Paket zu Hause. Genau, so sieht's aus. Denn was macht denn das für einen Sinn, wenn jetzt extra jemand nach Hause kommt und euch einen Zettel im Briefkasten schmeißt, damit man dann nochmal selber loslaufen muss? Und die waren doch schon bei euch zu Hause. Also was für ein gequälter Dünsches? Also der hat ja wirklich gar keine Ahnung von seinem Job. Mein lieber, mein lieber hier, das sage ich bitte. Ist das so prinzipiell für Sie? Ja. Ich, ja, so ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nichts dagegen tun. Ich habe Ihnen erzählt, ja, wie es das stimmt ja Ihnen nicht, was so Sie sagen. Das ist ja bei Ihnen auch nicht so. Bei Ihnen steht ja sogar auf der Webseite, dass das Paket nach Hause kommt, wenn man das bequem an der Haustür bezahlen kann. Das ist sogar Werbung auf Ihrer Webseite. Da kennen Sie sich aber gut mit Ihrem eigenen Produkt aus, Mensch. Bin ich ja scheinbar bei einer Betrügerfirma gelandet, die gar keine Ahnung hat von dem, was Sie da verkauft. Ich glaube, das lassen wir besser. Weil das klingt ja alles nach betrug das ist ja sie wissen sie Nein, kennen ja nicht mal nicht. sie kennen ja nicht mal ihre eigene webseite das ist ja schon peinlich dass sie nicht mal ihre eigenen texte von der eigenen webseite kennen ich weiß ich ich weiß ganz genau das, was ja, das bei dann uns ist. ja dann ist das ja falsch was sie da ganz genau wissen das ist ein falsches wissen weil das ist ja so nicht weil es steht ja sogar auf ihrer webseite dass es nach hause kommt ganz bequem nach hause per nachname steht da Okay, das, ich weiß nicht, wo Sie das ausgelesen haben. Ach, das haben ich kläre klär diese Sache, was da steht. Mhm, genau, dann klären Sie das mal. So, haben Sie noch Fragen an mich? Nö. Dann ich wünsche Ihnen einen schönen Abend auch. Ja, den wünsche ich mir auch. Mhm. Okay, ganz gut. Wiederhören. Eieiei, ei, ei, ei, ei. Betrüger, die keine Ahnung von ihrem eigenen Krempel haben und wie das alles funktioniert. Tja. Hier habe ich es mal zum Aufhänger genommen, das Gespräch an der Stelle halt äh, zu sprengen. Normalerweise hätte ich ja jetzt hier weitergemacht, aber das war mir jetzt hier wirklich auch zu blöd, was der da gelabert hat. Der hat ja wirklich gar keine Ahnung von dem, was er da macht. Schon irgendwie wahnsinnig. Aber so ist es halt. Wenn bei unseriösen Firmen bestellt, dann hört man da auch eben nur Quatsch am Telefon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit dem Klingelglöckchen, was daneben ist. Dann gibt es auch immer eine kleine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.